Sie gehen da nicht mit mit Frau Sigismund. Nein, wir kämpfen seit zwei Jahren im deutschen Bundestag als, als FDP-Fraktion darauf, die eben diese Staaten, die Migrationsstaaten, sich und Herkunftsländern zu erklären, auch Georgien übrigens. Und Sie haben ja vollkommen recht. Und wer die Realität leugnet, der treibt weiter Leute auch in die Hände der Populisten. Wir müssen einfach anerkennen dass das nicht verstanden wird, was wir hier exekutieren. Und da müssen wir nicht mit Einzelbeispielen kommen, denn die Einzelbeispiele können wir nach wie vor lösen durch das bestehende Asylrecht. Wenn jemand persönlich verfolgt ist, aus welchen Grund auch immer, werden ihm wir im Asyl bieten. Aber generell diesen Status aufrechtzuerhalten, führt eben in die Irre. Und deshalb habe ich den Kopf geschüttelt und ich habe es eben gesagt, wir brauchen Klarheit, klare Rechtsstaatlichkeit in den Fragen der Migration, weil das verlangen die Bürger dass ihr Rechtsstaatgefühl hier nicht gestört wird. Klare Rechtsstaatlichkeit gibt es aber. Es also das ist irgendwie, das das dass der Rechtsstaat nicht exekutiert wird, Herr Kämmerisch. Ja, also wir haben eine klare Gesetzeslage und, und, gegen Recht und Gesetz Herr Hörke, werden Millionen Sie haben Zerrbild Land dieses Landes. Das würde ich auch nicht durchgehen lassen. Reden, die gleichen Zerr des Landesgesetzes, die nicht sind. Sie von Millionen reden, 18 keiner etwas. Wenn Sie beide gegeneinander reden, versteht keiner etwas. Das funktioniert doch so. Die Menschen, die gekommen sind in den letzten Jahren, dürften eigentlich nach der Herstellung des Landes. Ich glaube, genau. da muss man eben auch gewähren, dass er dann in der Tat auch seinen genau. Punkt zu Ende bringen darf. Herr Öke, sie zeichnen mehreren Punkten ein Zerrbild dieses Landes. Es gibt sicherlich Rechts. Situationen, wo wir dafür Sorge tragen müssen, dass der soziale Aufstieg weiter funktioniert. Aber Sie stellen Thüringen und ganz Ostdeutschland übrigens immer so da, als ob es hier nur abgehängte Menschen gibt. Wir haben die Beispiele ja, genau. in Jena. Wir haben in Thüringen so tolle Ecken. Wir haben so viele starke Mittelständler. Lassen uns die als Vorbild nehmen und den Menschen einen Weg dorthin zeigen, wie sie dort hinkommen. Und ich glaube, das, was die Leute von uns als Politikern aktiv im positiven, optimistischen Sinne erwarten. Sie kennen doch die aktuelle Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaft, oder nicht? Es gibt drei abgehängte Regionen in Thüringen, nämlich Nordthüringen, Südthüringen und Ostthüringen, die Gefahr das laufen, in, falsch, eine Höcke, demografische, eine in eine demografische eine und wirtschaftliche Abwehr. Nicht ich, sondern die Untersuchung des Deutschen Institutes für Wirtschaft. Ist das ist Fakt, und das ist eine, eine Gefahr weiterhin für die östlichen Frauen. Letten Sie doch nach der Sendung mal einen Faktencheck machen. Ja.